Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hochverehrtes Publikum, hier spricht der Gleichsatzkanal. Mein Name ist Werner G. Petschko. Das G steht zur Unterscheidung von einem entfernten Verwandten der ebenfalls im Internet unterwegs ist. Sie hören und sehen die nunmehr mittlerweile 20. Folge der Kategorienbesprechung, Objektivität. Und es geht weiter mit der Nummer 117. Ein Ende ist abzusehen. Sind vielleicht noch, Mittlerweile ist auch die, äh, das Thema Subjekt-Objekt geklärt. Da gibt es äh, ein paar Leitsätze, sage ich mal. Die werden noch eingearbeitet. Aber dann ist das Thema Objektivität soweit erledigt. Und ich denke mal, es sind genügend äh, Samen ausgestreut, um in diesem Bereich für frischen Hund zu sorgen. Wir haben es mit der äh, Nummer 117 mit einem äh, ziemlich populären äh, Buch aus dem Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu tun mit dem spektakulären Titel Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit Berger und Luckmann, zwei Soziologen haben sich da verdient gemacht um die Analyse des Alltagsdenkens und da heißt es, Sprache versorgt mich mit Vorfabrikationen für die ständige Objekti Objektivation. Und wer hier eifrig den verschiedenen Folgen gelauscht hat, dem ist klar. Jetzt muss ich das Werkzeug nochmal einschalten, weil es mir mal nicht da ist, wo es sein soll. Dem ist klar, äh, wie diese Formulierung mit Inhalt zu, äh, zu füllen ist. Wir haben es. Äh, ich, äh, verweise auf den Knackpunkt der Erkenntnistheorie, die Verwandlung bzw. die Inbezugsetzung eines Wortes mit einem Gegenstand, einer Sache, eines Dings und hier äh, wurden klassisch immer Kategorien äh, zur Unterscheidung, auch äh, als Kriterien der Wahrnehmung von Aristoteles her bis zu Kant und auch in die Neuzeit sind immer noch solche Kategorien am Werk, die von Spezialisten oder... oder nicht so lange her, äh, von Gott in die Welt gesetzt wurden, um eben äh, den menschlichen Geist da zu unterstützen, um die, das, die mannigfaltige Vielfalt der, der chaotischen Empfindungsmassen in geordnete Reihen zu bringen. Und diese Kategorien sind eben Begriffe der Sprache und weil diese eben immer Allgemeinbegriffe sind, ist die Objektivation schon vorfabriziert. Gut, wir schreiten weiter zur nächsten Nummer. Die Sprache bringt dazu Namen für gar nicht existierende Gegenstände zu erfinden und diesen Gegenständen Realität zuzuschreiben. Der Wortrealismus schafft Pseudo-Objekte. Ähm, vielleicht ein... Verbreitet... Äh Situation. Er sagt zu ihr, ich liebe dich und dabei handelt es sich um einen Namen, den Namen Liebe für gar nicht existierende Gegenstände, das heißt sie hat keine Ahnung woher er auf die Idee kommt weil eben äh, dieser Name Liebe in keinster Weise eine Realität zugeschrieben werden kann. In ihren Augen. Und so meint sie eben, dass äh, sein Wortrealismus äh, Pseudoobjekte wie zum Beispiel eine nicht vorhandene Liebe schafft. Der nächste Punkt stammt von einem Großen seiner Zunft, eigentlich Philologin, und daher auch sein Sachverstand in Bezug auf die Sprache. Friedrich der Nietzsche spricht aus, das ist ja gar nicht klar, was das jetzt war, nicht die Dinge, sondern die, äh, welches Werk jetzt das da war, ich schätze mal menschliches, allzu menschliches, aber kann mich irren, spielt auch keine Rolle, 424, nicht die Dinge, sondern die Meinung über die Dinge, die es gar nicht gibt, haben den Menschen so verstört. Also eine Klärung in Bezug auf den Wortbildungsprozess und vielmehr in Bezug auf die Abstraktionen und da hauptsächlich eine Analyse dessen, wie diese Abstraktionen zustande kommen und was bei der ganzen Angelegenheit eigentlich gerechtfertigt wird oder eben begründet wird. Da, da ist äh, Kursieren, eben gerade was die öffentliche Meinung angeht äh, die öffentliche Meinung angeht jede Menge äh, Dinge, die es gar nicht gibt wie zum Beispiel ein Allgemeininteresse das auch äh, würde sich auch für für hier den Wortrealismus ereignen, äh, äh, was dieses Allgemeininteresse sein soll, von dem so oft die Rede ist, das ist, ist nirgends äh, niedergelegt oder auch nirgends definiert. Und wäre eben äh, so eine Meinung über Dinge, die es gar nicht gibt. Und zum die größte Verstörung ist wohl ist wohl die, dass die meisten Menschen überhaupt nicht von verstört sind, aber eben verstört sein müssten, wenn nur einiges an intellektuellem oder Verstandesvermögen da, äh, davon Gebrauch gemacht äh, würde. Gut äh, Aktueller Bezug zu 424, die Meinung über die Dinge jetzt Corona. Äh, sind die Leute verstört, weil sie bestimmte Meinungen haben über Corona, wo jetzt äh, die Wissenschaftler äh, nur den, den Kopf schütteln. Gerade wieder der Fall in äh, Holland, da ist alles freigegeben und die Krankenhäuser quellen über die Intensivstationen, äh, weil sie die Flut, ich sage jetzt trotzdem Flut, äh, der Patienten nicht mehr bewilligen können. Gut, äh, die nächste Nummer, Aristoteles. Die aristotelische Theorie beruht auf dem Begriff des sogenannten Wesens. Die Definition ist dementsprechend die Feststellung der Wesensnatur eines Dings. Der Wesensbegriff des Aristoteles galt bis in die Neuzeit. Mit, mit dem Wesen eines Dings sind die Eigenschaften gemeint. So die Action die sich nicht verändern können, ohne dass das Ding seine Identität einbüßt. In Wirklichkeit handelt es sich bei der Frage des Wesens um die Frage des Gebrauchs von äh, Wörtern. Da hat also die Semantik zugeschlagen, beziehungsweise die Sprachkritik. Und die Wesensnatur eines Dings, das ist äh, nichts anderes als ein Ding an sich, das laut Karl, äh, Kant nicht äh, erkennbar ist. Mit dem sind die Eigenschaften gemeint, die sich nicht verändern können, beziehungsweise eben auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes, das, was wesentlich ist an einem Ding und äh, ohne. Äh, dass jetzt äh, das Ding nicht so bezeichnet werden könnte, auch unabhängig von irgendwelchen Akzidenzien, also Merkmalen, die nicht äh, bei, bei jedem Ding äh, gleich sein müssen, ohne dass ihm da die Wesensnatur dann abgesprochen wird. Hier ist noch die Identität mit dem Spiel. Ein großes Wort, das auch äh, unter den obigen Paragraphen fällt. Da haben auch viele Leute eine Meinung dazu und sind vielleicht verstört, wenn man sie in dieser Hinsicht korrigiert, die Nummer 342, äh, ein längerer, äh, noch längerer mein, äh, ein äh, ist es ein großer Absatz, indem äh, die Atomphysik zu Worte kommt, die äh, am gravierendsten, möchte ich einmal sagen, sagen das bisherige Weltbild äh, verunsichert hat, was die Kausalitäten angeht und Zeit und Raum, und überhaupt äh, Dinge. Ich lese vor. Es beginnt die Vorlesung eines Zitats aus dem Buch Ordnung und Wirklichkeit von Werner Heisenberg aus dem Jahr 1989. Also wahrscheinlich eine zweite, dritte Auflage aus den 50er Jahren oder 60er Jahren, schätze ich mal. Jetzt sind wir da, so wie alles erkennen und bezeichnen und damit die ganze Sprache auf Wiederholung beruht. Das heißt, auf der Möglichkeit unter verschiedenen Umständen etwas Gleiches zu finden, so nimmt auch die wissenschaftliche Ordnung der Welt von der Wiederholung, von der Gesetzmäßigkeit ihren Ausgang. Ganz allgemein basiert schon der mit Sprache unternommene Versuch, etwas Objektives darzustellen, auf der durch den Erfolg gerechtfertigten Voraussetzung, dass eine feste Kette von Ursache und Wirkung von, vom Objekt zu uns und wenn wir handeln, von uns zum Objekt führt. Denn ohne diese feste Kausalkette könnte nicht von einer Wahrnehmung auf, auf, einer bestimmten, auf einen bestimmten Vorgang geschlossen werden und jeder Verständigung über das, was geschieht, wäre die Grundlage entzogen. Dieser Situation wird die klassische Physik insofern gerecht, als, als sie die Darstellung objektiver Vorgänge in Raum und Zeit von Anfang an mit der Voraussetzung der völligen Determiniertheit dieser Vorgänge verbindet. Sie entwirft das Bild von Räumlichen, die klassische Physik, entwirft das Bild von Räumlichen, von der Außenwelt abgeschlossenen materiellen Systemen, deren zeitlicher Ablauf für alle Zukunft aus ihrem gegenwärtigen Zustand bestimmt ist. Im Gegensatz zur Idealisierung führt der Zustandsbegriff der Quantentheorie in der Frage der Determiniertheit der Naturvorgänge eine völlig neue Situation herbei. An die Stelle des abgeschlossenen Systems als etwas in Raum und Zeit vor sich gehenden tritt hier die Gesamtheit möglicher Vorgänge in Raum und Zeit, die sich beim Beobachten des Systems als bei seiner Verbindung mit der Außenwelt abspielen. Eine vollständige Determiniertheit könnte hier höchstens dann erwartet werden, wenn außer dem Zustand des Systems auch die Einzelheiten des zur Beobachtung notwendigen Eingriffs als gegeben angesehen werden könnten. Die genaue Kenntnis dieser Einzelheiten wäre aber wiederum nur dann durch eine genaue Beobachtung der den Eingriff verursachenden Beobachtungsmittel zu erreichen, wenn diese Beobachtung nicht selbst wieder von einem unkontrollierbaren Eingriff abhinge. In anderen Worten, man stößt hier auf einen Regressus ad infinitum, also auf einen Zirkel Teufelskreis, der verhindert, dass die Forderung nach Determiniertheit der Naturvergänge sinnvoll gestellt werden kann. Also, eine jetzt etwas eine, eine in, in, in populärer Sprache äh, zur Darstellung gebrachte Formulierung der äh, unschärfe Relation, dass eben die Art und Weise der Beobachtung dieses oder jenes Resultat zustande bringt. Beziehungsweise ab einem bestimmten Bereich der Analyse, ob das jetzt im chemischen oder im, in der Atomphysik ist äh, ist einfach äh, die, die Beeinflussung durch die Untersuchungsmittel so groß, dass der Untersuchungsgegenstand selbst nicht mehr äh, eben unabhängig von diesem Einfluss beobachtet werden kann. Also es ist nur eine Frage der, der der Vergrößerung des Ganzen, bis, die, äh, bis, die, bis das Beobachtungsmittel eben äh, nicht mehr aus, aus, dem, äh, aus dem Objekt äh, herausgehalten werden kann. Und hiermit ist auch eine Grenze der Objektivität erreicht, jetzt in klassischen Begriffen gesprochen. Ich bin aber der Meinung, dass diese Objektivität von Anfang an nicht existiert, wenn man eben alle diese künstlichen Kriterien, die dazu als Voraussetzungen definiert werden, wenn man die eben nicht akzeptiert und das bereits als Relativierung der, der Objektivität ansieht, sodass eben eine Allgemeingültigkeit immer auf Vereinbarung beruht und eben Konvention ist, darstellt im Sinne von äh, praktischen Zwecken und dann eben in die Ethik gehört, äh, womit äh, die äh, Wissenschaft keine höheren Aufgaben mehr äh, beinhaltet was eigentlich, wenn jemand seine Wissenschaft ordentlich versteht, äh, auch äh, noch nie der Fall äh, war, äh, dass da jemand nicht bei seinen Leisten geblieben ist, aber die Grenze eben zu irgendwelchen philosophischen oder noch allgemeingültigeren Ergebnissen, die ist eben immer ist fließend äh, und weil auf der anderen Seite auch ein großes Bedürfnis da ist, die Welt umfassend zu erklären, ohne irgendwelche Lücken oder Reste oder Unbekanntes, äh, das möglicherweise Einfluss nimmt, ohne dass darüber Kontrolle besteht, ist alles verständlich, aber wenn man in Sachen Erkenntnis äh, zu einem klaren Ergebnis äh, kommen will, dann äh, dürfen solche außerlogischen oder, sage ich mal, außer, außerphilosophischen Einflüsse keine Rolle spielen. Und äh, dementsprechend dann auch nicht berücksichtigt werden. Und hier zum Abschluss, wir sind jetzt tatsächlich, ich äh, bemühe jetzt nochmal meine Zeitmaschine. Es sind noch zehn Minuten, jetzt äh, frage ich mich, ob ich nicht meine Datei, die ich eigentlich nur einarbeiten wollte, es ist jetzt eigentlich etwas blöd, weil da ist die Datei etwas improvisiert, aber ich versuche das jetzt trotzdem noch mal live zu bewerkstelligen. Was war das? Fensteraufnahmen? Genau. Äh, was ist das? Genau. Wie ist es? Wer nicht mehr wegsetzt. Genau. Und was haben wir sind jetzt hier die. die Kommt jetzt Mach jetzt nochmal Kürze auf oh, So, die machen wir weg. Okay, also kommt jetzt ich muss jetzt wieder zurückgehen genau, auf die ursprüngliche Datei und hier agieren. Äh, fangen wir von oben an, das Objekt äh, liegt in Raum und Zeit, das Subjekt nicht. Das ja, ist vielleicht recht interessant zu bemerken. Niemand befindet sich in Raum und Zeit als Subjekt, als Ich. Vielleicht mal ein kleines Nachdenken wert. Dann Herbert, der Marcuse, die wahre Form der Wirklichkeit muss als Subjekt begriffen werden, auch nur nachdenken mitgegeben. Alles Objekt ist Erscheinung. Erscheinung im Sinne von Sinneserscheinung, Phänomen hatten wir schon. Zeit, Raum und Kausalität kommen nicht dem Ding zu, sondern allein der Erscheinung. Also auch diese Differenzierung von äh, Erscheinung, äh, die eine Sache des Verstandes ist, also des Bewusstseins, damit hat das Ding im Prinzip nichts zu tun. Dann ein Objekt an sich, unabhängig vom Subjekt, ist etwas völlig Undenkbares. Das wäre vielleicht eine Aufgabe gestellt. Warum ist es so? Warum ist das ein Subjekt, ein, ein Objekt an sich, unabhängig vom Subjekt, etwas Undenkbares? Und da gibt es in den vorhergehenden 19 Folgen jede Menge Begründung dazu, was für die Ob objektive Bedeutung der Dinge nennen, das ist in praktischer Hinsicht ihre Gültigkeit für einen größeren Kreis. Davon habe ich gerade eben gesprochen, dass es das alles Konvention ist. Dann haben wir hier noch die Empfindung, ist eine Verwandlung eines objektiven Stoffes in eine subjektive Bewusstseins-Tatsache. Also ist die Frage, ob es sich um einen objektiven Stoff handelt, das ist eher so eine Sprachgewohnheit, ich denke mal dass es kein objektiver Stoff ist, sondern dass Stoff schon eine zu große De Determinierung ist. Eigentlich ist es nur ein irgendetwas. Dann dieser Punkt wurde schon einmal besprochen in einer dieser Folgen. Ich wiederhole noch einmal Georg Lukacs. Die Dinge sind schlechthin nützlich und nur nach ihrer Nützlichkeit zu betrachten. Und in, in Bezug auf diesen Pragmatismus wäre dann eben äh, noch zu bemerken, dass das damit jetzt äh, das eben alles nur pragmatisch und praktisch zu äh, beurteilen ist und damit hat sich dann der Fall äh, das ist eben nicht so, sondern mit der, mit der Praxis kommt automatisch die Ethik mit in, ins Spiel und damit ist die, die alte Normierung, die eigentlich früher die Logik als, als zur Wissenschaft zur objektiven Wissenschaft gehörig da, dafür zuständig war, damit ist die Normierung sofort wieder gegeben, sodass nicht da jeder machen kann, was er will. Gut, dann der süße Geschmack des Zuckers ist weder seine des Zuckers Eigenschaft noch unsere. Wir erzeugen die Süßigkeit in der Interaktion. Also der Geschmack ist weder in Beobachteten noch, sondern ist eine Beziehung zwischen beiden. Des, es stimmt jetzt auch wieder so nicht als äh, objektive Betrachtung, sondern worauf es ankommt, ist eigentlich, äh, dass das Subjekt darüber urteilt, inwieweit etwas süß ist oder zu süß oder eben nicht süß genug. Dann noch, noch einmal ein Überlegerle, wir sagen nicht, ich bin ein Körper, sondern ich habe einen Körper. Also was diese Identifizierung angeht. Äh, dann kommt nochmal Friedrich Albert Lange zu Wort da heißt es wahrscheinlich in der geschichte des materialismus denke ich mal sein bekanntestes werk sogar von nietzsche hochgelobt dass es so lange nicht mehr so etwa ein so inhaltsreiches buch oder irgendwie egal ein absolut festes von uns unabhängiges ich bin schon über eine zeit aber egal, jetzt die letzte Folge, die, da lassen wir es noch mal krachen. Ein absolut festes, von uns unabhängiges, doch von uns erkanntes Dasein, eine solche Wirklichkeit gibt es nicht und kann es nicht geben, da sich der synthetische, schaffende Faktor unserer Erkenntnis in der Tat bis in die ersten Sinneseindrücke und bis in die Elemente der Logik hinein äh, erstreckt, also der schaffende Charakter, das können wir hier sogar markieren, äh, die Kreativität und eben der interpretatorische Spielraum, sage ich jetzt mal, oder das, was die subjektive Bedeutung ausmacht, die Intention äh, trägt dann auch zur Begriffsbildung bei, jetzt mal alles abgerechnet, was da an hergebrachten Gewohnheiten schon als selbstverständlich gilt, wie zum Beispiel Reng Länge, Breite und so weiter. Ähm, eine Unvoreingenommenheit bedeutet, das eben dann wegzulassen und äh, so einen Gegenstand mit neuen Augen zu sehen, wie das Beispiel mit dem Blatt Papier, was da beschrieben war, äh ohne die Abstraktion Papier, eben nur die Eigenschaften und Merkmale äh und das ist dann auch eine ganz andere Welt, wenn man nicht äh Immer nur die automatisch die Kategorien, die sich da im Laufe der Jahre in einem Gedächtnis oder Verstand da an, angesammelt haben, sondern mal so tut, als müsste man erst die Begriffe bilden. Okay. In der physikalisch-chemischen Kausalkette gelangt man schließlich an eine Stelle, an der die Experimente nachprüft. Prüfung den Vorgang selbst stört. Das habe ich wahrscheinlich auch im Hinterkopf gehabt, als meine Bemerkung gerade eben da in Bezug auf Heisenberg ging. Dann haben wir hier nochmal Heisenberg. Ein wesentlicher Teil des seelischen Geschehens wird die bis zu einem gewissen Grad der objektiven sich äh, bis zu einem gewissen Grad der objektiven Fi Fixierung deshalb entziehen, weil der Akt der Fixierung selbst in die Vorgänge entscheidend eingreift. Also äh, wenn jetzt der, der Therapeut äh, jemanden dann eine bestimmte Frage stellt, dann ist in der Fragestellung ist, ist quasi schon, ist die Antwort schon äh, determiniert in gewisser Weise. Und so ist es auch bei Journalisten. Äh, liegt in der Fragestellung immer schon äh, manchmal äh, mehr als deutlich, äh, ist da mehr als deutlich, dass es der Fragen, die eben auf etwas abgesehen hat, und dementsprechend ist die Fragestellung. Gut, dann noch ein interessanter Gedanke, dass Skeptizismus und das Christentum, die Wurzeln der Subjektivität sind, also in einem historischen äh, Rückblick, und da würde ich eher sagen, äh, ja gut, das Christentum auch, weil äh, damit äh, die Würdigung des Individuums, die ging schon mit dem Nazarener los und wurde dann vielleicht von der katholischen Kirche äh, mit dem allgemeinen Cut darin, der, der Verallgemeinerung der Allgemeinheit, etwas in den Hintergrund gedrängt, möglicherweise, aber dann eben durch Luther, äh, wo eben äh, wo zum ersten Mal es eben dem Individuum selbst überlassen bleibt, inwieweit in es... Äh, äh, Gott gefällig lebt oder nicht, und es keine andere Autorität gibt, darüber zu urteilen, auch kein andere, äh, keine Kirche, äh, dass es eben das individuelle Gewissen ist. Dann noch ein starker Vertreter des Individualismus, die Subjektivität ist das einzig wahre, Sören Kierkegaard tragische Figur, wenn man seinen Lebenslauf äh, berücksichtigt, dann Freiheit, gründet sich auf das Subjekt und sonst nichts. Das Moment der Freiheit, ähm, äh, ich erinnere an Kant, bei dem heißt es so ähnlich, äh, wäre das Ding an sich als solches erkennbar, wäre es um die Freiheit geschehen. Dann äh, Markusen nochmal. Das ist, glaube ich, verdoppelt. Die wahre Form der Wirklichkeit muss als Subjekt begriffen werden. Egal. Die Subjektivität ist die Wahrheit. gerade in jedem Denken spiegelt sich das Interesse wieder. Ich halte eine Reform der Wissenschaft jetzt Feierabend. Äh, jetzt nicht die, diese Folge, ist auch jetzt gleich Feierabend, aber Paul, Feierabend, äh, die äh, Wissenschaften, die sie anarchistischer und subjektiver macht, verdringend nötig. Also meinen Beitrag habe ich jetzt da geleistet. Hinter jeder Erkenntnis steht ein leitendes Interesse, gibt nichts, das einfach so da ist, frei von irgendeiner Subjektivität. Was existiert, ist immer das Einzelne. Das Abstrakt existiert nicht, das Nominalismus. Es gibt kein unvermitteltes Wissen. Schon die einfachste Perzeption ist kategorial geformt. Und mit damit äh, will ich es gut sein lassen. Einiges überzogen. Aber ich denke mal, der Problem... Problembereich Objektivität, Hashtag Objektivität ist einigermaßen umfassend. Äh, wenn man eine halbe Stunde als Mittel annimmt und 20 Folgen, dann sind es 10 volle Stunden Objektivität. Äh, sprich, da ist mir genügt eine eine lange Nacht der Objektivität mit, mit dem Motto, Sitz oder Stirb, die genügt da nicht. Hier nochmal das Emblem groß. Peace und out of objectivity.